Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwertschild. Schwert, besser gesagt, von meiner Edition aus. Ich habe letztes Mal Dwayne verloren, also meinen Waggon. Weil ich zu übermütig wurde. ich die Gefahr unterschätzt habe. Es kann teuer werden. Und ja, ich habe verloren. Deswegen war komplett mein Fehler, leider. Ich raid ein bisschen in der Gegend rum gerade, aber ich werde nicht alle Raids abklappern jetzt auf einmal. Deswegen gehen wir mal weiter. Der hier hat nur meine Info, dass es hier drüben starke Pokémon gibt. Und wir sind am Engine-Flussufer, das ist heißt das erste Pokémon, das im hohen Gras erscheint als Random-Spawn. Das war ein Sneebel, das zählt nicht. Ja, äh, mich nervt gerade extrem, dass ich Wagon verloren habe. Dieser Wechselkampfstil ist sehr hilfreich für diese Challenge, aber ich bin auf dem folgenden Kampfstil geblieben. Bis jetzt. Falls ich verlieren sollte, würde ich das resetten und neu machen. Mit dem Wechselkampfstil dann. Momentan bleibt das noch so. Ich weiß, es ist mega dramatisch, aber ich habe jetzt schon noch... Ich habe noch 10 Pokémon in der Bank und ich fange jetzt hier wieder irgendwie 6-7 Stück... Ich krieg meine Ressourcen schon. Aber Waggon war halt super eigentlich. Warum habe ich ja keinen Feuertyp dabei? Okay, das war für was die, für diese Arena. Also für dieses Areal meine ich. Entschuldigung. Ich habe gesagt, wenn ich es kill, dann ist fertig. Ah ne, warte mal, das war ja das war nicht mehr bei Random Spawn. Ach komm, da mein... Ja, okay. Gegen Eis einfach gar nichts dabei. Käfertrutz ist nur effektiv, weil es nie wie Psycho-Eis ist. Aber gegen Eis habe ich einfach gar nichts bei. Das ist so dämlich. Äh, nicht Psycho-Eis, Entschuldigung. Und natürlich. Hast du schon... Also Friss. Sneeble ist extrem schnell. Oder hat einfach einen tempo Hagel, das kann auch sein. Ich level mein Team schon recht gut durch, aber... Ja, Ladungsstoß ist endlich mal ein Special Ding und ich habe doch immerhin 8 Punkte mehr in Special als in Physisch. Nicht so schlimm, aber ist gut. In 2 gegen 2 nicht, aber im 1 gegen 1 schon. Frosty kann Säurepanzer lernen. Pff, nee, nee. Lass mal. <lacht> Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen demotiviert, das Video nehmen <lacht> nach letzter Runde, aber ist okay. <lacht> Und ich muss mal gucken, was ich mit den anderen mache. Ich habe so viele Pokémon dabei, die ich nicht ins Team nehmen will eigentlich. Aber ich sollte eigentlich einfach von oben nach unten durcharbeiten. Also noch Catch Order schaffen. Scheiße, ne? Kann ich denn eine Wallavine in die Fresse drücken? Wenn das macht auch Damage, ne? Das macht Damage. Ich tausche aus. <lacht> oh, das macht Damage. Aber man muss ich austauschen? Ne, muss ich gar nicht. Risiko. Wenn er nicht crittet, ist okay. Jo, das war jetzt knapp. Ähm, jetzt muss ich austauschen. Schmeiß mal Scream Rain. da ist 8 Level höher. Ich hoffe, das hilft was. Er wird trotzdem was fressen, aber es sind nur 8 Level leider. Das wird halt interessant gegen. Also kann ich jetzt schon sagen, gegen Coronospa, das DLC 2 Pokémon, das ist Level 80. Das weiß ich. Ich habe das äh, über eineinhalb Stunden mit dem Ice Pony probiert zu fangen, mit dem Premierball. Ich habe es geschafft. Ganz, ganz oft verkackt. Aber ich habe es geschafft. Ich musste sogar... Ich habe 60 Premierbälle gehabt. Äh, dann habe ich alle geworfen, musste sogar resetten. Aber ich hab's geschafft. Ich warne dich. Okay. Schon Angst, dass Cream jetzt auch stirbt. Dann wäre ich echt an die Decke gegangen. Also ganz einfach, von den Pokémon her kostet mich diese Challenge gerade extrem viel Nerven. Das macht echt weh, die auszutauschen dieses Mal. Ich muss Hyperbälle holen, unbedingt. Langsam. Mal. Endlich. Fuck you! Habe ich nichts Gescheites dabei? Ich hab natürlich keinen Timerball. Timerball wäre jetzt praktisch, weil die Runden schon so lange vorbeigehen. Come on. Du kleine Drecksbitch. Du hast noch ein KP ernsthaft. Weißt du, wie schnell du tot bist, du Drecksau. Who cares? Ich kämpfe eh nicht mehr mit dem. Wenn man kannst du den Minus inet geben, ist mir egal. Ich habe noch keinen Spitznamen für den, den muss ich noch kurz überlegen in dem Fall. Wenn ich den dann doch noch fangen kann. Ich habe keinen Namen für den. Da nur so dumme Sachen wie Kratzi oder so, weil er so viel Clown und Angriffe hat. Aber finde ich doof. Kratzi finde ich kacke. Theoretisch könnte ich sowas wie Noob Cybot machen. Das ist der Schattentyp aus Mortal Kombat. Würde auch irgendwie passen. Okay, eine Runde noch Pokéball und dann Heal. Sollte eigentlich klappen. Ich ziehe das durch, mir ist es egal, ich hab Zeit, ne? Ich glaube, Cyborg mag er nicht. Ist ich eigentlich männlich oder weiblich? Weiblich, dann könnte ich doch Goff nennen oder so. Ja, auch eine Option eigentlich. Ist denke, Frost hier fast tot hinten? Ich sehe die ganze Zeit irgendein Pokémon ist tot, ich vergesse immer zu gucken, welches, aber ich glaube, das ist Frosty. Ja, Goff Girl gehört zu mir, jetzt ist Goff Girl fertig. Passt. Habe ich Shiny in Pokémon GO? Passt so mit den Augen und so, ne? So. Perfekt. Oh, das ist schon ein Kramer wieder. What the fuck? Na gut, ich bin auch bald auf dem Kramer oben. Ähm... Okay, wir sind im Brückental, hier ist direkt das nächste Gebiet. Toll. Ich muss zurück Pokebälle holen, das ist glaube ich klar, ne? Danke, Controller. Wäre cool, wenn der Aurasphäre lernen könnte. Ja, ich soll zurück. Ähm, kurz Bälle kaufen gehen. Geld habe ich ja genug jetzt. Sonst fahre ich wieder ewig Kreise. Äh, du. Ich kauf mal 31, ich sag. Gibt's noch drei premiere dazu. Den Rest für highlight Items. <lacht> Kann man nicht mehr brauchen. Irgendwie fände ich cool, wenn man beim Barista auch noch was kaufen könnte. Irgendwie. Heiße Schokolade, oder ein Tee, Kaffee. Also Starbucks-like, ne? Das fände ich irgendwie mega cool. So Kamal im kaffee oder sowas. Keine Ahnung, das ist einfach das erste Pokémon, das mir kein Gefall Gefallen ist, gerade so für diese Region. Ein Tentantel-Tee wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geilste. Heilen können, ich voll Idiot. Ich bin so unfähig in diesem Spiel teilweise. So, ich kann die Attacke nicht mehr zweimal hintereinander einsetzen, das ist okay. Boah, wieder abgeht oben. Maritilis hat einen guten äh, Attack-Wert. Auf jeden Fall. So, zwei teilen. Jetzt muss ich mal wieder einen Super-Trank abgeben für nix, weil ich es vergessen habe. Na, ja, da hatten zwei Tränke gereicht. Egal, also. Und Meistergriff. So, wir müssen in diese nächste... Ins nächste Gras gehen da drüben. Ah, ich muss hier absteigen, so. Und unser random Encounter ist. ein Eingauen. Oh. What the fuck? Okay, wir kriegen schon Weiterentwicklungen jetzt. Wie cool ist das denn? Flottbot, Ich habe keine mehr. Oh, das war ein Lucky Catch, komm. Ich nenne einfach Pierre oder so. Das sieht aus wie ein Franzose mit seinem Schnauzbart. Das ist, glaube ich, auch so. Er ist dann so einen französischen Gauner angeschaut, gelehnt irgendwie. Ich weiß nicht mehr welcher. Das ist einfach Pierre. <lacht> Keine Ahnung, ich bin mega kreativ immer noch. Ich sag das jedes Mal, ich weiß. Ich gucke, dass ich einen Watthändler finde. Ich weiß nicht mehr, wie viel Watt ich habe. Ich glaube, hier kann ich das nachschauen. 3000 Watt, joa, also, da kann ich mir ein paar Flottbälle kaufen. Ähm. Und Pierre liegt in der richtigen Box. Goff-Girl auch, sehr gut. Larry auch. Ja, Floaty war eigentlich mal das nächste ins Team zu nehmen. Ich soll das endlich mal machen. So die Reihenfolge, aber ich gucke halt ein bisschen, was kann ich brauchen. Aber ich sollte vielleicht mehr anfangen, auch Drift Driftlon mitzunehmen und so. Weil Driftland ist eigentlich gut, vom Fluggeist. Aber Flug habe ich halt schon drin und ich habe schon ein Psycho-Pokémon, das Geisterattacken attacken kann. Das sind Buddelbrüder. sorry. Das sind die Buddelbrüder. Ähm, da kann ich Watt zahlen, um Items ausfarmen zu lassen. Okay. Gift bringen nichts. Äh, warte mal, ich kann mir. Ah, Fatsche. Ich könnte eine Fahrradrally fahren, natürlich. Komm, machen wir Farbton einmal Mal schauen, wie es aussieht. Ja, irgendwie sieht das cool aus. Ich behalte das mal. Für 1000 Watt kann ich boosten. Ich weiß nicht, ob es 2500 kostet fürs nächste, aber. 3000 sogar. Okay. Ciao. Habe ich eigentlich Wunschbrocken? Ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass ich ihn bekommen habe. Nee, habe ich nicht. Gut. Ich erkläre das mal ganz kurz. Äh, hier sind zwei Brüder, falls ihr das nicht wisst. Der hier ist... Genau, das ist der seltenere Itemsucher. Und dann gräbt er einmal, dann fragt er, Jo, ich habe was gefunden. Willst du nochmal? Ja, immer ja drücken. Ich weiß nicht, wieso man nein sagen soll. Okay, ja, der macht fast nichts. Selten, fünf Items von dem. Und der findet... Okay, da habe ich mega Glück gehabt mit fünf Items gerade. Der findet ein bisschen mehr. Aber dafür nicht so gute Items. Eher was für Geld oder... Ganz selten mal wirklich gute Items. Da kann man auch die Fossilien farmen, aber das macht man eben beim Seltenen. Also beim linken Bruder... Der 10 Schätze ist fast normal bei dem. Äh, genau, und das Evoli, das ich habe, das zeige ich gerade mal kurz. Das ist mit dem Wasserstein nicht entwickelbar, denn es hat einen Evolok. Weil es die Dynamax-Form ist. Ein bisschen schade, aber ist halt so. Ja, das war eigentlich auch schon alles. <lacht> könnt Bären fahren. So, ich muss mal ganz dringend auf Klo. Verdammt, was los? Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. So. Ganz viele Items. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung. Ich muss, ich glaube, nach rechts. Ja, sieht gut aus. Die Megalithenebene. Pokémon, Pokémon. Da ist ein random Pokémon. Ein... Schmerbe. Okay, Welser ist cool. Wasser, Boden. Ist schon eine coole Kombo auch. Ich habe keine Flottwelle mehr. Stimmt. Da war ja was. Ähm Die Frage ist, was schicke ich hier rein? Ich glaube, ihn. Sie. Ihn. Flauschi. Ihn. Okay, Sternschau macht nicht so viel Schaden, das ist gut. Ich glaube, Flauschi ist auch eher der physische Typ. Typ, Typ. Genau, super, habe ich das gesagt, ne? Flauschi ist, glaube ich, physisch. Ja, ja, und Init Plus. Okay, das Problem ist Minus auf Defense, was bei Kampfschwäche halt richtig böse sein kann. Aber das heißt, Sternschau macht auch da nicht so extrem viel Schaden. Komm, Flauschi, ich glaube nicht. Jawohl. guck mal an. Na wie, ist es mir egal, das es verwirrt. Ah, ich hätte noch einen Netzball gehabt, ne. Ja, mal schauen, wer da nicht drin bleibt. Cool. Okay, es ist das Barthal-Pokémon. Kann ich das tun? Hat es genug Platz? Ja, ich kann sogar das Haar noch dazwischen machen. Sehr gut. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, weil es nicht reicht. Ich würde aber gerne nach dem T ein Haar haben für Bartholomäus. Das ist natürlich das Barthal-Pokémon. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber ist okay. Ähm. Wie sieht das auf den Boxen aus? Okay, ich bin auf den richtigen Boxen. Das freut mich eigentlich schon recht gut. Okay, da oben ist wieder eine neue Zone dann gleich. Ich muss eigentlich mal bald anfangen hier. Ich gehe extra nicht in den Talkessel rein noch. Spiegel des Giganten. Da ist einfach wildes Madbo drin. Da ist mein Random Encounter für diesen Nord. Ein scorer also ein Pion Draghi. Oh, ich habe so gehofft, dass das Amulett nicht weit wegfliegt. Okay, das kann ich noch einmal machen und dann ist es ja ein Käfer-Pokémon. Dann kann ich den Netzball werfen. Und er crittet. Nein. Hä? Wie ist das Da hat doch Init verloren. Ach, fuck off. Ich habe mir schon Stachli überlegt mit einem Bindestrich und l i, -I hinten dran. Richtig dumm, aber. Fuck. Hä, hey, ich dachte, es senkt Init und nicht. Defens. Hä? Der war über Hälfte und ist jetzt tot. Das ist voll dumm. Na egal, auf jeden Fall ist Stachli jetzt weg. <lacht> Kein Stachli für uns. Ähm, ich guck kurz trotzdem auf die Map, weil ich würde eventuell den Sandsturmkessel, Hut des Giganten, später machen. Wutanfall sehe ich sowieso. Ich würde aber jetzt noch auf die auf das Klop Klo plateau gehen. Weil danach haben wir noch Route 6, 7, 8, 9... Das ist alles Route 9 hier. In 6 haben wir noch den Wald hier drin. Und dann nur noch Route 10. Das ist die Siegesstraße. Und dann sind wir fertig mit dem Deal. Also mit dem ersten Hauptteil. Also nicht fertig, aber mit den Orten von der Map. Gibt noch ein paar Pokémon, aber nicht allzu viele. Vielleicht sollte ich, falls ich nochmal einen Run mache, damit es schwieriger wird, ähm, ohne Naturzone. Wäre auch eine Idee, ne? Darf einfach nicht in den Sandsturmkessel, weil sonst muss ich da was fangen, sonst vergesse ich das. Ich bin im Sandsturmkessel. Okay, dann hole ich was mit dem Sandsturmkessel halt. Random Encounter, da ist er. Ich bekomme Galaflohnschlick, Alles, also Es ist wirkt extrem stark. Okay, das kann ich nicht fangen, gut zu wissen. Aber das Vieh kann weh machen Oh, es ist level 41. Ich hab Hoffnung? Also dieser Tiefschlag, ja, natürlich ein Crit, ich hasse dich so sehr. Ist die Eisenabwehr, die ist so schlimm. Die Frage ist, ob ich safe raustappen kann nochmal. Vielleicht mit einem anderen Pokémon kämpfen. Der Biss von Evoli zum Beispiel sollte neutral sein. Mit Frosty müsste ich halt mit Hagelsturm spielen und das Problem ist, dass er ziemlich schnell weggehauen wird mach Energie Energie bis Combo vielleicht klappt's einfach auf die Leben achten unbedingt Crit Chance und ich hasse heißen Abwehr eh schon tanky Pokémon ist es einfach uncool und ich critte nicht mal ich dachte nämlich auch dass es die Chance nur erhöht aber irgendwie hatte ich dann immer einen crit und deswegen dachte ich dann plötzlich ja vielleicht haben sie es geändert dass es immer crittet ich würde es jetzt gerne mal lesen, nochmal. Du bist auch eine Missgeburt. Und zwei Stufen... Ich habe nicht einen unbegrenzten Crit-Chance, aber ich habe eine hohe Crit-Chance, die ich eigentlich auch gerne mal einlösen würde. Aber irgendwie kommt die nicht. Ich würde sogar gerne flüchten hier, eigentlich. Das gebe ich mir nicht. Entschuldigung. Ah. Na. No. Ich weiß, ich habe gesagt, ich flüchte nicht, aber nee, das ist, das ist mir echt zu billig, in Flunschlick so zu kämpfen. Na. Na, vergiss es. <lacht> Auch bei wohin genau? Wohin genau hätte ich mir genauso wenig gegeben wahrscheinlich. Ich würde einfach Items durchlassen wie Blöde und... Joa, genau. Ah, es wird jetzt zu stark. Natürlich. Zu 90% hat der Bodenattacken. Deswegen ist man. Ernsthaft? Ich flüchte wieder. Ich habe keinen Bock auf dieses extrem stark scheiße. Ich weiß nicht, wieso jetzt überall zu stark ist hier. Verpiss dich wenn ich gern Fucano hätte. Fuck off, Mann! Später in den Kessel rein. Kann ich hier vielleicht irgendwas fangen, was nicht zu stark ist? Ja, natürlich das dummste Drecksvieh, ganz ehrlich. Jetzt habe ich keinen Bock auf das Ganze. Sche ich töte das. Ich, ich nehme das nicht mit. Das ist so ein behindertes Vieh. Geh kacken. Natürlich, komm, alter, fick dich, ich lasse das Royal sterben hier, ist mir egal. Und dann muss ich nur noch gucken, wegen äh, wegen des Sandsturmkessels später. Wahrscheinlich hätte ich noch äh, mit Flottbällen besser kämpfen können, aber ich habe ja keine Flottbälle mehr, weil ich die nicht kriege. Und dafür verliere ich Batman, wegen so einem bullshit Ja, ich glaube, wenn ich einen zweiten Run mache, lasse ich die Naturzone aus meinem Fang-Ding draußen, dann sind es halt nur noch 10 Pokémon zwar, das macht echt schwer, aber naja, soll eine Herausforderung sein. Und ich habe einfach eine Box voll mit Pokémon, das sind schon ein paar mehr, als ich gedacht habe, ne? Also vielleicht mache ich noch einen härteren Run draus, aber damit wechseln. <lacht> Dann brauche ich unbedingt einen Wechsel, wenn ich so wenige habe. Äh... Dich brauche ich. Fick dich. Ich habe 1250 Watt. 3000 brauche ich für das Upgrade. Ah, Arena-Challenge dürfte ich den Arena-Orden prüfen. Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt drei besiegt. Weiter so. Jetzt kommt Betis, die dumme Bitch. Wartest du auf Hopp, der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst doniert, sondern auch den Champ, der meine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sie da, wollen sie meinen Orden sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger-Betis. Ich kann bestätigen, dass du alle neunigen Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ja, cool. Aber wir sind in Claw City. Es werden noch drei Gebiete, die mir Pokémon geben hier. Die werde ich für diesen Run auch noch einfordern und dann mal schauen. Ich gehe aber weiter raiden. Jetzt habe ich diesen Ort eingeloggt, da kann ich jetzt jederzeit hinfliegen. Das heißt, ich würde jetzt hier unten noch ein paar Raids machen müssen, weil ich leveln muss. Ich habe zwei Pokémon, die unterlevelt sind jetzt. Das heißt, die muss ich zumindest trainieren oder halt eben durch Raids ein bisschen pushen. Und einen Watt mitnehmen, wenn ich kann. gerade. Ich gucke mal wegen Flottgelben noch nebenbei. Eigentlich könnte ich Gelatini nehmen, das wäre voll süß. Ich will endlich mal eine Weiterentwicklung haben von Gelatini, aber das geht noch eine Zeit. Ich glaube 38 oder so. Irgendwas zwischen 30 und 40 ist die erste auf jeden Fall. 35 oder 38. Und die zweite ist auch irgendwie 47 rum oder so. Und ich muss ein diverseres Moveset hinbekommen mit dem mal endlich. Ich weiß, da kann auch noch Eisen-Attacken, also Stahlattacken lernen. Ich äh, weiß nicht mehr, wie der Strahl heißt. Ist nicht Gyroball. Äh, Gyroball ist was anderes. Lichtkanone, glaube ich. Lichtkanone sollte der können. Und ich habe meine ganzen Diner-Bonbons, natürlich in äh, Batman investiert jetzt in letzter Zeit und den Waggon noch ein paar mega toll. Ja, für nächstes Mal muss ich mir mehr Zeit nehmen trainieren. Ich würde dann auch offline trainieren, aber wenn jemand stirbt, dann würde ich das halt auch zeigen dann wahrscheinlich. Also ich muss ich ja, ja klar, aber ich kann nur das TP 70 bei dem. Fuck, kann nicht lernen. Er kann die echt nicht lernen. Isoskel, die kann er lernen. Toll. <lacht> das ist die One-Hit-Attack. Wir raiden. Die Nicht-Flüchten-Regel finde ich eigentlich voll legitim, aber ich musste jetzt zweimal flüchten, weil da hatte ich hart kassiert und ich habe keine Lust drauf gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich voll nicht dabei. Äh, Joa, kommt das Level 1. Gelatini klappt das schon. Das Problem ist, dass ich halt jetzt trotzdem, weil das so schnell geht, durchgehend, äh, bin ich glaube ich gar nicht so überlevelt jetzt für die, äh, für die nächsten Story-Parts. Habe ich so das Gefühl. Das, äh, das sind die stärksten. Lustig, weil es dieses 5-Hit-Ding ist, dass es dann stärker gewertet wird als eine Lawine zum Beispiel. Aber halt physisch ist. Und physisch ist nicht ganz so stark, aber passt. Einfach gar nichts, okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Boah, zum Glück tage er nämlich immer mich. Okay, sein Angriff ist auf minus 2, das wäre schon überlebbar gewesen. Aber trotzdem, keine Lust zu gehabt. Ich muss mal gucken, ich habe Assassin's Creed übrigens immer so nebenbei, ich weiß, es ist was anderes. Habe ich seit einem Monat irgendwie online und ich komme nicht dazu, die hochzuladen, also online zu stellen. Öffentlich zu stellen. Äh, und... Irgendwie... Habe ich glaube ich noch drei Videos zum Bearbeiten, da werden Assassin's Creed fertig, aber ich komme nicht dazu. Ich soll das mal machen, endlich. Und dann Pokémon und dann noch das Farming und dann kommt das nächste. Bei Pokémon habe ich noch Mystery Dungeon offen, das weiß ich, will ich auch schon lange machen, aber irgendwie komme ich auch nicht wirklich dazu. Eis kassiert gegen Kampf. Aber Floaty ist zu low. Also Driftlon. Level 13. Ist zu, ne zu wenig. Boah, ich mag meinen Style voll jetzt. Auch die Schuhe passen voll dazu im, Ge im Gesamtbild. Psychofeld wäre ganz lustig. Psychoattacken bekommen einen Bonus und... Ähm... Was war das? prior attacken werden ignoriert, also Mogelhieb, uh, alles was unter Strolch passiert. Das ist lustig. Das hat mich mein Elfen, komplett auseinandergenommen. Weil ich spiele strolch elfen mit Rückenwind und so, also Psychofeld, Round 1, easy, fuck. Ähm, <lacht> um, wo ist mein Strolch? <lacht> alles hat alles hat nicht funktioniert. Weil Elfling alleine hat keine Attacken drauf, wirklich. Ja, ich fange jetzt keine Pokémon mehr. Irgendwie finde ich das doof. Ich glaube, ich lasse die anderen auch noch frei. Sobald die vom Job rauskommen, lasse ich die frei. Weil diese Boxordnung ist echt mühsam. Macht zwar weh, aber ich lasse sie frei. Frosty kann brutal kassieren gegen Boden, aber ich riskiere es trotzdem. Mich würde eigentlich interessieren, was dieser Violette Rated ist hinten. Die links sehen einfach aus, als müsste sie aufs Klo das ist... Oh, ich muss, ich muss dringend. Oh, die Tür ist zu. Ich finde diese Animation so bescheuert von irgendjemandem einen Ernsthaft? Hat die ihn ernsthaft gekannt? Please don't. Steht links von der noch? Ich müsste mal die Trainer sehen und zu wissen, ob links von ihr noch jemand steht. Weil <lacht> es könnte auch sein, dass das Loser an denen von ihr ist, das finde ich dann noch besser. Und im Raid finde ich so dumm. Das war ein Meme, 100%ig haben sie das Shogun gebaut. Aber das kann die Raid so verkacken, wenn du den Carpador bekommst in den Level 4 oder 5 Raid. Okay, nee, sie hat das Lusadin, dieses kleine Drecksbalk. Da hinten hat Carpador mitgenommen. Oh, wow, es kann sogar was. Ja, stimmt, Carpador kann jetzt was Richtiges. Drachenklaue, nice. Sehr gut. Von einem. Ah ja, ne, ja klar. Ich sagen, von dem Boden-Pokémon, aber ja, ja näckler wird ja zu Libeldra. Also, ich habe gesagt, ich lasse alles frei, sobald die Jobs dann zurück sind, mache ich das auch. und Thorsten als letztes das macht auch weh. somit ist die Box leer und ich transferiere diese noch nicht nach vorne weil die von den Arbeiten noch zurückkommen morgen ich mache die noch fertig normalerweise ich könnte sie auch abbrechen dann kriege ich keine Belohnung aber ich mache die noch kurz fertig gib ein bisschen Geld und ein Item je nachdem Ja, ich dachte, das Einstieg so sind diese Regeln, die ich habe, äh, gut, äh, weil ich zuerst mal sowas mache, um reinzukommen. Wenn ich es nochmal mache, dann mache ich ohne Naturzone und die Minen zählen weiterhin die Routen logischerweise, aber weiterhin nur Random Encounters, weil die in den Arenen, die hätte ich auch besiegen können. Der war einfach die Arena länger gegangen, deswegen habe ich die nicht gezählt als äh, Team-Mitglieder. Weil da hätte ich einfach sagen können, ich töte alle, geht dann halt doppelt so lang, aber ja. Wäre eine Option gewesen. Mit Reflex sogar machbar wegen dem Überschall. Also diese Schockwelle, die er macht. Mit Stab und Fähigkeit drauf und so. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube nicht schock wir leben. das war was anderes. Ah, come on! Sunfield kannst du auch. Ja, okay. Ich hasse Sonnfil in diesen Dingern. Gleich wo ihn genau? Wohin genau? Wenigstens Konter. Sonnfil macht einfach gar nichts. Ich glaube Antikraft hätte er drauf, aber macht's nie. Man kann nachgucken, was die Pokémon können und wie ihre Werteverteilung ist und so. Meistens sind sie schlecht gemacht. Amphira ist ganz gut gemacht. Und das sage ich nicht nur als Amphira-Spieler, sondern halt allgemein. Amphira ist gar nicht so dumm gemacht in diesem Spiel. Carpador ist logischerweise ein Troll, aber es kann Hydro-Pumpe, also es hat Use. Ähm... Mach mal. Der hat ein ganz gutes äh, Werteverteilung eine ganz gute Werteverteilung, glaube ich, dann, wenn er so glänzt. Die Wilertens sind halt wirklich seltener, deswegen sieht man da maximal ein bis zwei. Man kann sie durchfarmen, wenn ich einen Day Reset mache oder so. spielsoft das geht. Ich kann euch jetzt mal zeigen, dann irgendwann mache ich mir das. Einer Max, Deiner Frost, los. Naja, oh ich weiß, Geld für sowas auszugeben wie Style ist ein bisschen fragwürdig, aber es ist mir persönlich wichtig, wie ich aussehe. Ich mag das Standarddesign irgendwie, aber irgendwie finde ich halt das ganz cool, wenn man das so designen kann. Und ich spiele eine Frau, weil ich weiß nicht, nicht weil ich mich als Frau fühle oder so. Äh, aber irgendwie mag ich Frauen den Charakter, äh, als Charaktere hier mehr, vor allem bei Pokémon. Weil keine Ahnung, ist halt so. Äh, und zweitens hat sich Frauen mehr haben Frauen mehr Designmöglichkeiten. Klar, sie haben eine Röcke und so noch, das kommt noch dazu. Ähm, aber irgendwie, ich mag das, die, ich mag die Palette, die Frauen haben halt meistens mehr. Bist du doof. Ah, du Test, du hier gar nichts machen, stimmt. Ich zeige euch, wo das musste. Das ist so lächerlich. Ja, Frosty heilt sich ein bisschen. Warte kurz, ich glaube ein Timer läuft, aber ist egal. Ähm, mega toll, ne? Ja, okay, der kann was. Der könnte was mit Liebeskurs und Lebenstropfen. und der kann einfach gar nichts. test ist einfach Futter. So lächerlich. Aber wenn ich den schon wieder gekillt hätte, ich jetzt so lustig gefunden. So, jetzt habe ich sicher ein paar Bonbons gekriegt, um die alle zu leveln und äh, deiner level zu pushen. Also, ich mache das noch ganz kurz. Oh, geil, wir haben eine Giefe bekommen. Es sind ein paar gute Bären dabei. Ja, dieses Raiden ist halt. Ich glaube, das ist ganz gut hier für diese. Ich glaube, ich mache das mehr zum Raiden, aber ich würde dann die Bonbons immer behalten, für wenn ich ein neues Teammitglied habe. Also, nicht, dass ich jetzt noch ähm, Frosty pushe. Screen, sagt. Sondern dass ich sage, wenn ich jetzt, wenn jemand stirbt und ich bekomme dann ähm, Hawkeye ins Team, dass Hawkeye nicht komplett unterlevelt ist, darf ich Hawkeye pushen. Und ich würde es jetzt mit Velursi und mit Driftlon machen. Nur die zwei. Einfach nur die zwei pushen. Ich glaube, so habe ich es bis jetzt auch gemacht. Das wäre für mich am sinnvollsten. War das Ladungsstoß, der alle trifft? Ja. Have fun. Mach jetzt das Dynatak ist okay. Und ich muss gucken, im DLC kann man ja durch diese Pilze äh, Gigantha-Formen freischalten. Dass wenn ich von bestimmten Pokémon, die noch leben, <lacht> Riffex zum Beispiel, äh, die Dynamax-Form freispiele damit. Wobei ich muss beim ersten Mal das äh, Dynamaxen, weil. Ich will Wulaozu für ein Living haben. Und äh, das ist das dlc pokémon ist, wird das natürlich auch in meine Team-Option aufgenommen. Ich muss es sogar für die Story machen. Mach, machen, wow. Ähm. Hat er überlebt? Come on. Ah ne. Okay, äh, ich muss es sogar für die Story machen. Da brauche ich ganz viele Dynamax, Bonbons dann und Sonderbonbons. Die werde ich dann behalten noch jetzt zum Schluss ein bisschen. Weil wenn das nicht geht, dann würde ich es kurz rübertauschen in mein Sch Sch Schild und das machen. Es ist der Raid schon wieder da. Wieso wird der Raid die resettet die ganze Zeit? ich verstehe das nicht. Also ich habe nichts gegen, aber ich verstehe nicht wieso die resettet werden. Ja, komm, gib ab. Ich mache noch kurz den Violetten Raid und dann ist mal fertig für jetzt. Ich verstehe echt nicht, wieso die immer resettet werden, ehrlich gesagt. Ich mache keinen Dayskip und nichts, seht ihr hier. Ich habe am Anfang mal gedayskipt im Schild, um meine uh, Living Decks zu füllen, wegen Lucario zum Beispiel. Da habe ich einfach von einem bestimmten Raid die ganze Zeit resettet, bis ich Lucario hatte, weil der nur bei Hagel auftaucht. Das heißt, ich musste Hagel haben als Wetter. Das heißt, ich musste einen Dayskip machen. Und danach den Soft Reset machen, um meinen Raid immer und immer wieder zu zünden, bis er violett war. Und dann diesen violetten Strahl aus noch als Lucario zu haben. Oder den roten Neckings auch, aber war noch seltener. Er war wahrscheinlich nicht genau seltener, aber der violette Strahl ist seltener, aber häufiger mit Lucario dann. Die Seltenheit rechnet sich also wahrscheinlich sogar noch niedriger aus, weil der violette Strahl selten ist, aber.. Egal! Fire Whip, die habe ich nie gespielt auf Amphira. Fand ich zu schwach. Ich spiele auf meinem Amphira jetzt unterdessen Schutzschild mit Drachenpuls, Flammen. Feuersturm? Flammenwurf? Ne, nicht Flammenwurf. Ähm, Hitzewelle. Heatwave war das. Und. Nicht gift Schlammbombe. Matschbombe, glaube ich. Und ein Lebenorb drauf halt ja für Damage. So, jo, ich werde ein bisschen in meinem Privataccount Account Raiden und wenn ich dann merke, dass Buloso zu schwach ist, da muss mindestens Level 80 sein laut Tipp, damit man den spielen kann. Sagen die dir in der Story, deswegen würde ich dann das pushen einfach, weil ich habe keinen Bock da auf Level 80 zu züchten, also zu trainieren die ganze Zeit. Dragonclaw Spukball, uh, ich kann Spukball lernen, Flauschi lernt Spukball, Lausch, Flauschi lernt Spukball, bitte. Auch wenn es einen Angriff hat, nicht ganz so gut ist, Heimzellung habe ich gemerkt, ist nicht gut. Okay, schaue auch nicht, aber egal. Spukball Nummer 1 geht an Flauschi, Spukball Nummer 2 an Floaty. Heslon hätte auch spukbar lernen können. Wollte ich jetzt aber nicht machen. Denn wie ihr vielleicht Witz ist Floaty ein Geistertyp. Das heißt noch Stab drauf und alles. Und das mit Level 13 schon. Ich glaube, Drifter entwickelt sich mit Level 28. Aber ich bin mir nicht sicher. Ah, und Ziedewasser kann natürlich wieder keine lernen. Okay, der könnte Ehrlich lernen, um zu burnen. Das wäre ganz nice. Pickt er die zen kopfstoß Ja, bitte. Ich muss nochmal durch alle durch jetzt. Aha. Ach was, der kann Wirbler lernen. Wie geil. Ich behalte das mal im Kopf kurz. Okay, Floaty kriegt noch Sternschauer und Wirbler. Und dann ist fertig für heute. Ich nehme Energiefokus hier weg. Für Sternschauer. Triplet wäre noch cool gewesen, aber. Will ich Wirbler? Ich guck mal kurz wegen. Screen wäre voll geil gewesen mit Wirbler, aber naja. ist ähm, ein 60er Unlicht oder ein 50er. Aber Gegenschuss ist, wenn ich schneller äh, wenn der Gegner vor mir ist, dann Double Damage. Aber ich glaube Floaty hat recht viel init. So, dann machen wir einen raus. Gegenstoß hätte ich sonst auch noch. Also, na. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Nächste Folge gehen wir noch kurz leveln und dann geht's hoch zu Closity. City. Da fliege ich noch kurz hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gleich wieder. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Satan, alles Bob mit Zucker. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!